Wir sind hier hingekommen vor dem Kanzleramt, um gegen diese Abfrackprämie oder den Kaufprämie zu demonstrieren. Da drüben reden sie gerade über Subventionen für Autos. Das ist der falsche Weg. Die reden über Millionen investieren in dinosaurierartige Industrien. Aber die sollen uns, die Zivilgesellschaft, die Milliarden zuschieben. Wir arrangieren dann Mobilitätsprämien für allen. Wir basteln Sachen wie das Freiraumwunder, was Null Emissionen hat. Und wir machen die Menschen mobil, glücklich und die Welt eine Freude. Deswegen brauchen wir die Milliarden.